Guten Morgen, das Wort Allergien ist in aller Munde und entsprechend wenn man so ja sagen kann populär. Grund genug auch dazu mal ein Video aus meiner Sicht und ausgehend aus den Informationen zu machen die ich mir angelesen und auch aus den persönlichen Erfahrungen in meinem Freundeskreis zum Besten zu geben. Äh, ja. Die Auswirkung einer Allergie ist immer ein ja, negatives Körpergefühl, was sich durchaus auch in Verdauungsbeschwerden und nicht nur im Niesen oder im schweren Atmen oder in Hautreizungen widerspiegeln kann, aber auch in, äh, ja, in solchen Sachen niederschlagen kann wie, eine, wie, wie einem Füllegefühl, das können Allergien sein. Allergien ist ein großer Überbegriff für ein, ich würde sagen, Ungleichgewicht im Körper, das meist in drei Phasen abläuft. In der ersten Phase kommt es zum Kontakt mit dem Allergen und der Körper hat na ähnliche Symptome wie bei einer Krankheit. Das Immunsystem wird aktiviert und kämpft gegen das Allergen was man zu sich genommen hat an. Wenn man darauf nicht reagiert, also auf die Erkenntnis dass ein bestimmtes Lebensmittel einem nicht gut tut und das Allergen weiter zu sich nimmt dann muss sich der Organismus ja irgendwie anpassen, indem er in einer zweiten Phase durch eine erhöhte Endorphinreaktion, eine Endorphinausschüttung und den damit verbundenen erhöhten Wohlgefühl die negativen körperlichen Beschwerden überdeckt. Der Körper scheint also die Lebensmittel, also die Allergene für einen, wunderbar aufzunehmen und zu verarbeiten, allerdings nur im Bewusstsein des Menschen selber, der von den Endorphinen getrübt ist. In Einzelfällen kann es sogar so weit gehen, dass diese Endorphinausschüttung äh, durch das Allergen sich quasi zur Sucht manifestiert und dass man gerade äh, das was man überhaupt nicht verträgt in noch größeren Maßen und immer mehr konsumieren will. Und ja, wenn man dann irgendwann mal bewusst interveniert und sagt, okay, das nehme ich jetzt irgendwie mal nicht zu mir oder so, dass der Körper sogar dann mit Entzugserscheinung reagiert. Und ja, das macht die, diese gesamte Analyse und das Behandeln von Allergen zu einer sehr, sehr komplizierten und auch einer sehr individuellen Angelegenheit. Äh, ja, wo im Endeffekt nicht nur die behandelten Ärzte, sondern auch man selber ja, nie wirklich weiß, woran man ist. Denn diese zweite Phase wird irgendwann auch von der, der letzten Phase einer Allergie abgelöst und das ist dann die entscheidende, nämlich das Immunsystem ist erschöpft und die krankhaften Veränderungen werden ja, quasi chronisch manifestiert. Und dann ist der Zustand einer dauerhaften Allergie erreicht. Da sollte man beim Essen unbedingt darauf achten ob man Unverträglichkeiten bemerkt und wie sich diese beim wiederholten Konsum auch verändern. Bewusstes Essen steht hier wirklich im Vordergrund. Dass dies nicht nur für die Analyse von Allergen, sondern auch für das erfolgreiche Erreichen seines natürlichen Idealgewichts im Vordergrund steht. Das wisst ihr ja und das kann ich aus meiner Erfahrung nur zu Genüge bestätigen, das Video wie man durch ein bewusstes Essen so leicht abnimmt wie mit keiner anderen Ernährungsumstellung das habe ich Euch oben nochmal in den Infokarten verlinkt. Generell sollte man bei folgenden Produkten besonders auf die Körperreaktion achten. Das sind zwar einen Milch und Milchprodukte, Weizen und andere glutenhaltige Lebensmittel, dann sind es Transfette und Lebensmittel die über ein Omega 6 zu Omega 3 Verhältnis von 20 zu 1 verfügen und äh, ja, generell natürlich alle Zusatzstoffe wie Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder irgendwelche chemischen Zusätze ja, und auch sollte man das war mir persönlich auch nicht so bewusst sein bei konventionell angebauten Gemüse und Obst bei Reaktionen die Tatsache inkludieren dass nicht das Obst oder das Gemüse als solches die Reaktion auslöst, sondern die Pestizide mit denen es behandelt ist und nicht nur weil man dann irgendwie Erdbeeren nicht vertragen hat, Erdbeeren meidet, sondern einfach mal Erdbeeren aus dem eigenen Garten oder von einer Quelle bezieht, die keine Pestizide einsetzt. Ähm, ich nenne hier bewusst nicht Bio, weil auch im biologischen Obst und Gemüse Pestizide enthalten sind. Ähm, ich weiß da auch noch mal auf meine Biosiegel hin. Die Video kennt sicherlich, zu genüge. Ich vertraue hier nur zu 100 meinen Garten oder dem lebe gesund Versandhandel und da auch nur der Premium-Marker. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Stark proteinhaltige Samen und Nüsse sind auch als Allergene einzuordnen, aber es kann auch individuell jedes beliebige Lebensmittel quasi eine Allergie auslösen. Von daher bitte ich die Liste nicht als abgeschlossen zu betrachten und wirklich schon ganz sicher zu gehen da wirklich sich selber fragen und schauen und wenn man das wirklich alles mal richtig testen will dann kann ich die Herangehensweise von Angelika Fischer aus ihrem großen Rohkostbuch das Buch habe ich unten in der Infobox verlinkt ähm, absolut empfehlen und ähm, ja also diese Vorgehensweise ist richtig krass aber sie stellt meiner Meinung nach eine relativ sichere Möglichkeit äh, da eine Allergie festzustellen da sollte man 14 Tage folgende Lebensmittel aus seinem Speiseplan komplett streichen das sind tierische Produkte Raffinierter Zucker und Stärken, äh, dann Mehlspeisen, Gluten, Lektine auch aus äh, nicht nur aus Weizen, sondern auch aus Soja, äh, ranzige Fette, Transfette, eben auch die massiven Omega-6-Lieferanten, die keinen nennenswerten Omega-3-Fettsäureanteil als Gegenstück haben, Koffein und äh, alle Zusatzstoffe, hochgezüchtete Wurzelgemüse und auch Früchte, die hochgezüchtet sind. Dazu natürlich auch äh, Samen und Nüsse, die stark eiweißhaltig sind. Und natürlich auch die Stoffe wo ihr schon wisst dass sie reagiert. Da bleibt nicht so viel übrig, aber Kartoffeln, Reis, hochwertiges Gemüse und Obst äh, ja, was nicht in diese Kategorien fällt, das ist das was ihr danach esst 14 Tage. Im Endeffekt eine abgespeckte vollwertige vegane Ernährung. Aber ja man, man sollte auch explizit darauf achten kein Schimmel zu sich zu nehmen, das bedeutet äh, nicht nur keinen Edelschimmel, egal ob auf Pilzen oder Käse, äh, Käse ja sowieso, <lacht> tierische Produkte, sondern äh, dass man auch keine rohe Heilerde zum Beispiel zu sich nimmt, dass diese auch immer eine Schimmelbelastung aufweisen können. Auch bei frischen Sprossen penibel darauf achten, dass da kein Schimmel drauf ist. Der Unterschied zwischen Faserherrschen und Schimmel, den habe ich euch ja bereits auf Facebook erklärt. Den Link habe ich jetzt nicht, aber bei mir auf dem Facebook Account. Und ja, in diesen 14 Tagen ist auch ganz wichtig, ein richtiges Ernährungstagebuch zu führen. Das bedeutet, dass man aufschreibt, was man als Nahrung zu sich nimmt und jedes Gefühl körperlich wie geistig auch in diesen Tagen Buch festhält. Irgendwann in den 14 Tagen sollte man dann ein Gefühl entwickeln, weitestgehend beschwerdefrei zu leben. Und, ja, und nach den zwei Wochen dann nimmt man äh, die Lebensmittel, die man ergänzen möchte, oder die Lebensmittelgruppe immer wieder hinzu und nimmt die drei Tage lang ein und führt weiter Ernährungstagebuch und schaut, ob sich in den drei Tagen irgendetwas verändert. Oftmals berichten die Menschen darüber, dass sich erst nach 48 Stunden nach Einnahme des Lebensmittels wirklich wieder etwas verändert, also wirklich den zeitlichen Horizont den man gewöhnlich annimmt, ob man das verträgt oder nicht, erweitern und mindestens 3 Tage das neue Lebensmittel ausgiebig testen. Wenn in den 3 Tagen keine Beschwerden auftauchen, dann kannst Du davon ausgehen, dass Du das Lebensmittel verträgst und das nächste Lebensmittel hinzufügen. Wenn Du allerdings Symptome bemerkst dann stelle das Lebensmittel erstmal zurück. Aber gib die Hoffnung noch nicht auf, sondern probiere irgendwann mal wieder das Lebensmittel. In zwei, drei Wochen oder so, probierst das wieder für drei Tage und schaue, ob du wirklich darauf wieder in derselben Weise reagierst. Wie ich schon sagte, ist es oft ja sehr schwer genau zu ordnen und zu differenzieren welches Körpergefühl durch was ausgelöst ist, dann kommt eventuell noch bei manchen eine Angststörung dazu oder psychische Wahrnehmungsstörungen und schon ja, <lacht> befindet man sich in einem undurchdringbaren Labyrinth, quasi daher unbedingt wenn man denkt dass man auf ein Lebensmittel reagiert keine Angst davor haben und äh, das Lebensmittel sofort aussortieren, sondern das nochmal testen und nur wenn es beim wiederholten Test auch dieselbe Auswirkung hat, welche durchaus abgeschwächt sein kann, siehe auch meine einführenden Hinweise ja, äh, zu der entsprechenden Körperreaktion, also der, äh, der Endorphinausschüttung. Abschließend noch der Hinweis äh, dass Reaktionen die als Entgiftungserscheinungen bezeichnet werden auch oft einfach nur allergische Reaktionen sind. Generell bin ich ja was das Wort Entgiftung angeht. Ja, sehr zwiegespalten, da man mit diesem Begriff heutzutage sehr inflationär umgeht. Aber eben äh, unter den gesundheitsbewussten Menschen gibt es halt eben auch die Extreme und auch da gilt es, die gesunde Mitte zu finden. Es gibt sicher so etwas wie reinigende Funktionen, also sowas wie Entgiftung, aber es ist nicht mal alles Entgiftung. Ne? Also wer dieses Experiment mal durchführen möchte um klar zu definieren welche Lebensmittel er verträgt und welche nicht und dabei auch mit Sprossen seinen Nährstoffbedarf decken will, den empfehle ich zusätzlich noch dieses Einführungsvideo zum Thema Sprossen und Keime ziehen. Ich hoffe, ich habe einen kurzen, knackigen Überblick geben können über Allergien und Allergene und wie man diese erkennen kann und wie man sie auch äh, ja, in seinem Leben quasi, ja, ausschließen kann. Und ich wünsche euch alles Gute, noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.